In diesem Beruf macht man Fahrzeugumbauten sowie lastwagen Lastwagenaufbauten und auch Umbauten. Es gibt auch Spezialfahrzeuge wie Feuerwehr oder Polizeiwagen. In diesem Beruf gefällt mir, dass es sehr viel Abwechslung gibt und man eigentlich die Teile, die man am Schluss am Auto anbaut, selber gerade herstellt. Das Schwierige an diesem Lehrberuf sind, die Toleranz einzuhalten. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Anhängerkupplung oder Traverse macht, muss man jetzt in ein Auto zum Beispiel reingehen oder knapp hergehen. Das Schwierige ist, immer die Masse einzuhalten, dass es gerade perfekt darüber passt. Stolz bin ich, auf was man alles am Schluss weiterlernen oder auch weiterbilden lassen kann. Zum Beispiel jetzt kann man dann auch noch in die Luftfahrt hinaufsteigen oder kann man dann Polymech, Graviter Schlosser Es ist praktisch alles möglich nach dem Beruf. Man sollte sich grundsätzlich interessieren für Mathe und für Fahrzeuge. Dann ist man bei dem Beruf eigentlich auf dem rechten Weg.